Ja, mein Name ist Patrick Linnert, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Nürnberg. In der Piratenpartei bin ich jetzt seit 2009 aktiv. Und ich beschäftige mich persönlich mit Themen wie Netzpolitik, Drogen- und Suchtpolitik. Warum bin ich zu den Piraten gegangen? Ich war schon immer politisch interessiert, aber irgendwie nie wirklich politisch aktiv. Und mit den Piraten hat sich für mich einfach die Chance ergeben, selber was aufzubauen, selber Dinge zu erreichen, was, glaube ich, so bei anderen Parteien, die schon etabliert sind, nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte, dass Politik für den normalen Bürger wieder interessanter wird. Ich glaube, dass wir ein ganz großes Problem in Deutschland haben, dass die Leute sich nicht mehr wirklich dafür interessieren, was eigentlich von Politikern so beschlossen wird oder das überhaupt diskutiert wird. Das entfremdet sich immer mehr. Und ich glaube, dass die Piraten da schon eine Bewegung sind, die eine Möglichkeit bieten, einfach alles wieder ein bisschen transparenter und anfassbarer zu machen. Ja, wofür stehe ich? Ich bin beruflich, ich bin Informatiker. Ich äh, habe, denke ich, ein gutes Verständnis dafür, wie Informationstechnologie unsere Gesellschaft verändert. Ich, ich glaube... Das Internet verändert revolutionär alles viel mehr, als das bisher klassische Medien gemacht haben, einfach weil es diesen Rückkanal gibt. Also Es ist nicht bloß, man wird von, von einer Seite beschossen, sondern es findet Kommunikation statt. Und ähm, das ist was, was, glaube ich, vergangene Generationen, einfach das wirklich ein Generationenkonflikt, äh, so gar nicht begreifen, weil ähm, sie mit diesen Medien einfach nicht aufgewachsen sind. Und wir sehen es ja in der politischen Landschaft, dass immer wieder Entscheidungen getroffen werden, die für jemanden, der das technische Verständnis dahinter hat, überhaupt nicht nachvollziehbar sind, weil sie einfach gar keinen Sinn ergeben. Ich weiß gar nicht, ob es Generationenkonflikt ist, aber ich glaube schon, dass äh, es den ähm, älteren Generationen ein bisschen an Verständnis mangelt, was diese digitale Revolution äh, jetzt schon gemacht hat und in den nächsten Jahren noch tun wird, weil eigentlich alles, was im klassischen also eigentlich alles, was äh, am klassischen Mediensystem bisher existiert, auf den Kopf gestellt wird und damit auch die Politik auf den Kopf gestellt wird, weil es eben nicht mehr so ist, dass einzelne wenige äh, Inhalte äh, generieren und auf eine große Masse bombardieren, sondern dass die Inhalte von allen gemeinsam äh, generiert werden und es ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Und ähm, ansonsten... Was mache ich noch? Ich beschäftige mich seit etlichen Jahren mit dem Thema Weltmeere. Ist jetzt für Deutschland vielleicht nicht so unheimlich relevant, aber wenn man sich damit beschäftigt, unsere Meere sind extremst von Überfischung und Verschmutzung bedroht. Und es gibt Studien, die sagen, in den nächsten 20 Jahren könnte es gut passieren, dass das komplette System kollabiert. Und wenn man dazu dann weiß, dass 30 Prozent unserer Sauerstoffproduktion zum Beispiel aus den Meeren kommen, dann ist das durchaus für uns auch relevant. Und ich glaube, uns sollte alle daran gelegen sein, da ein bisschen gegenzuwirken. Ich glaube, dass die Piraten, wenn wir in den Bundestag kommen, die Chance haben, da über die EU ein bisschen darauf einzuwirken, dass einfach, weil es gibt viele Regularien, dass die bestehenden Regularien auch durchgesetzt werden, damit wäre schon viel erreicht. Ich glaube, die Piraten sind an der Stelle einfach ähm, eine gute Möglichkeit, diesen Prozess ähm, ein bisschen schneller auf die Bahn zu bringen. Weil natürlich äh, halten Parteien oder äh, jetzt mal wieder bei Generationen, äh, die seit Jahren nichts anderes kennen, an dem, was sie kennen, auch fest. Und die Piraten brechen das einfach ein bisschen auf. Also ich bin durchaus der Meinung, dass das auch ohne Piraten irgendwann mal in die Richtung gehen wird. Aber ich glaube, dass wir es durchaus positiv in die Richtung beeinflussen können.